Bei der Fülle an neuen Diensten, die im web existieren, bleiben natürlich immer welche auf der Strecke. <lacht> Eins sehe ich ganz besonders äh, im Blick, das ist nämlich Google Plus. Äh, viele haben davon gesprochen, das ist auch als Konkurrenz zu Facebook äh, angesehen. Ich habe das äh, zwar ausprobiert, aber dann festgestellt, äh, es bringt eigentlich in der Beziehung für meine Zwecke wenig, auch wenn es das noch gibt scheint es mir doch für mich selbst auch im Hintergrund geraten zu sein.